Dann kann man ja nur nicht hinfahren und sagen, erleben wir es mal selber. Das ist ja nicht der, der Wunsch. Aber der Wunsch ist trotzdem, ähm, wie zum Beispiel Newsgames, das, was gerade in der Welt passiert, den Menschen näher zu bringen auf diese interaktive Art und Weise. Es gibt ein Spiel, das ist jetzt mehrfach preisgekrönt worden, This War of Mine, also ein polnisches Entwicklerstudio, die ähm, die Situation, in der Menschen, die, die im Krieg sind, also alles andere als, als unterhaltsam darstellen, es ist eine Spielherausforderung und es soll dem Spieler reflektieren, wie schwierig es ist, zu, in einer solchen Situation zu überleben. Papers, Please ist ein ganz berühmtes Spiel geworden, deswegen, weil es die Situation von Flüchtlingen darstellt. Ähm, man spielt im Grunde genommen einen Zollbeamten und muss entscheiden, wer darf ein reisen und wer nicht. Und es ist ein relativ einfach gemachtes Spiel, ein sogenanntes Indie-Game, also von, von Menschen entwickelt worden, die da gar nicht unbedingt viel Geld reingesteckt haben, aber sagen wollten, dass diese Interaktivität, die muss man doch nutzen können, um etwas zu verdeutlichen, den Spieler sozusagen in eine Situation zu bringen, in der eben selber ein Spiegel vorgehalten wird, wie schwierig Dinge sind oder wie, wie ähm, schwierig zu entscheiden manche Dinge sind und das können andere Formate in diesem Sinne gar nicht. Und deswegen ist es so, so, so schade, dass nach wie vor immer noch gesagt hat, Computerspiele dürfen äh, bestimmte Dinge nicht tun. Es gibt inzwischen nicht nur Spiele als Kulturgut, Spiele als Kunst, äh, natürlich als Unterhaltungsmedium. Es gibt Serious Games, ähm, es gibt News Games, es gibt sogar äh, den Begriff No Games, also Spiele, die sogar behaupten, kein Spiel zu sein, sondern die Spielmechanismen nur nutzen, um damit ähm, perfide auf etwas aufmerksam zu machen, also subtil äh, Gesellschaftskritik zu üben oder eben auch relativ offen. Also wo, wo, es, wo es gar nicht mehr darum geht, dass der Spieler wirklich spielt, sondern dass er mit, mit ähm, der Möglichkeit zum Beispiel eingeschränkt interagieren zu können, äh, plötzlich von einer Situation gestellt ist, die man dann wieder projizieren kann auf andere Situationen. Du hast nur die Möglichkeit entweder zu gehen oder, oder jemand anderen zu opfern beispielsweise Situationen in die Menschen zum Beispiel in Krisensituationen häufig geraten und dadurch dass man diese Entscheidung sozusagen nicht einfach bei einem Zuschauer lässt und sagt ja also was die Figur da oben macht das kann ich mir angucken gut finden oder nicht sondern an ihn zurückgibt und er selber diese Entscheidung treffen muss kann man hier unglaublich viel ähm, Tiefe äh, im in, interaktiven Aspekten einbringen. Und wenn ich sage, es gibt gute und es gibt schlechte, dann meine ich damit, es hat nichts damit zu tun, ob das Spiel ab 18 ist, ob es ein gutes oder ein schlechtes ist in dem Sinne. Äh, sondern wenn ich, wenn ich mir anschaue, es gibt ein Spiel, das heißt Spec Ops: the Line, das ist ein, das ist ein Shooter, äh, das spielt in einem fiktiven Kriegsszenario und genau da ähm, wo es darum geht, ähm, nachvollziehbar zu machen, in welche traumatischen Situationen Soldaten kommen können, ähm, soll der Spieler das selber äh, erleben können. Und damit ist es quasi ein Antikriegsspiel geworden. Es ist von der Kritik hoch gelobt worden, aber es ist immer noch nicht klar geworden, äh, den meisten, dass nur ein, weil ein Genre, äh, zum Beispiel weil es ein Shooter ist, der eben ab 18 ist, ähm, ein bestimmtes Klischee erfüllt, nämlich es hat irgendwas mit Gewalt zu tun, dass es deswegen noch lange nicht schlecht ist, sondern wie man mit dem Thema umgeht, also wie man sozusagen ethisch mit diesen Themen umgeht, das ist das, äh, was es ausmacht. Ich nenne mal ein Beispiel, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, es hat jemand in den USA ein Spiel gemacht oder so, so ein Spiellevel gemacht. Ähm, in dem ähm, man einen Soldaten spielt und das Ganze ist ein dokumentarisches Spiel. spielt also irgendwo in Afghanistan, äh, wo man selber einen Soldaten spielt, der eine tatsächlich realistische Situation nachspielt, also eine tatsächlich real passierte äh, Situation nachspielt. Das Spiel ist nie veröffentlicht worden, ähm, ist also nie rausgekommen. Ähm, und äh, das war dem Entwickler eigentlich auch durchaus bewusst. Er wollte eigentlich nur diese Diskussion anschieben. Und interessant ist, dass die meisten Menschen reagiert haben und gesagt haben, also zum Beispiel eine Mutter eines Soldaten, die gesagt hat, ja, ich, äh, mein, mein Sohn war da und hat das alles selber erlebt, dann darf man sowas nicht in einem Spiel abbilden. Wobei das Spiel nicht darauf, äh, darauf abgezielt äh, war, jetzt als Unterhaltungsprodukt auf den Markt zu gehen. Es war von vornherein geplant, zu sagen, äh, schaut mal das, was, was, was unsere Soldaten dort erleben. Ähm, das ist dann für euch auf diese Art und Weise nachvollziehbar. Aber die meisten hatten Angst, dass jemand, der das spielt, sagt, ja, das macht aber Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann, dann darf man das nicht machen. So, ne? Und das ist eine interessante Diskussion, weil was genau bedeutet das dann eigentlich, sozusagen Spaß zu haben? Wenn, wenn man äh, sich Tagesschau oder irgendwelche anderen äh, Sachen anschaut, dann sagt man ja auch nicht, du darfst dir das nicht angucken, weil es dir Spaß macht. Es geht also nicht um... Also, die Wahrnehmung der meisten ist immer noch, ein Computerspiel macht Spaß und deswegen darf es keine ernsten Themen behandeln. Und ich glaube, dass diese Denkweise inzwischen also wirklich überholt ist.